Wir sind das Arbeitsmarktservice. Das Arbeitsmarktservice ist am Montag und am Mittwoch von 12 bis 16 Uhr im Logo. Wir unterstützen dich bei der Jobsuche. Bei uns gibt es 2500 Lehrstellen. Wir informieren dich über unterschiedliche Jobs. Wir konnten im Jahr 2018 11.600 Jugendliche zu einem Job verhelfen.